Im Saft liegt die Kraft. Okay. <lacht> ich glaube, ich spiele noch einmal Blitzcrank, aber die werden nicht langsam banner. Ich denke mal, mal Ich sollte anfangen, lustige Sachen zu spielen. Ich habe gehört, Ivan kann auch hervorragend auf äh, Smite Heal oh, Ich oh, hab okay, den den Das war Ich mach das ja Ja schon? Ich springt weg Ich habe ja Ich habe ja auch Bits gesehen, dass man auf Ivan auch... So brutal oder sowas. Gönnt man sich, ne? <lacht> so soll der Eiweiß normal funktionieren. Door. Das wundert mir Katie noch geflasht, aber. Oh, das sind drei Leute. Oh mein Gott, ich bin zurück. Der, Alter. der ist ja b, oder? ist der das dodged? Du, du, du, du, du, die du, du, leider du, du, du, du, Moment, du, du, du, du, du, du, du, du, Ich, ja, ich, ich, weiß, ich, weiß. ich hab keine Mana mehr. Da kommt... Ich hab keine Ich kann nur einmal aufhauen. Ich hab die Uli vom Pizza, oder? der kommt ja halt auch noch. Hey, Wörf. <lacht> <lacht> <lacht> Ach der Hund, bitte. Das ist das ist und bitte Und da ist es, kommt auch Abbie. Nein Ich hätte besser machen können Ich bin direkt da ich hoffe, das war der Wo ist das jetzt? Die Schäden, warum bleibt das weh? Ne, die, die waren die ja nicht, so. nicht ab. Ich komme in eine Richtung, gekommen, falls ich. angekündigt ist. Geh raus. Metall voll. <lacht> Wo bist du? Ehre. Ja. Ja. Ja. <lacht> Alter. da. Ja, well, der Baum. Ja. Ehre. Dein, dein freundlicher Baum aus der Nachbarschaft, mein kann nicht mit her. Ja. ja, das wir ja. gehen, glaube Der Baum kommt. Leute, was ist Green, der Baum ist doch da! Oh, ich Das bei euch. Hat da das pink von Die kriegt, ja, oh, der Oh, der Baum! Oh mein Gott! Man kennt ihn! ist das weil ich die Federn zu ist 10 ja ich weiß, Boah, ja, oh, Base, Leute, der Baum ist nicht da. Der muss sein Major finishen. Lord, I've got no back, sind da ist gerade der an mir sonst. Dauer dort. Nice. Oh, that's that's right. Ja, ich hab keine pink mehr, sorry. Ey, ja, kommt das ganze Team weg. Vielleicht nicht im Hm, so schnell bin ich nicht. <lacht> Was ist hier passiert? Ja. Ey, hat die Ulti! Oh, oh mein Gott. <lacht> Alter, ich bin Gold 4. Ich mein, äh, ah. Ja, Leute, ich habe ich hab euch drei Ultis gefangen. Kate und, und hoff, Fies sind eben. Ich, ich hab vier Ultis gefressen, ich hoffe das reicht. Ich mach jetzt einen Daxi, also, wenn es ausgeht. Geht es nicht aus oh, mit Klaus? Ich, ich hab da die 10 Stacks verloren, aber die wieder gekriegt. Der Fies ist da unten. Okay. Ich hab keine Ist, oh mein Gott, das sind 3.000 Pings, war ja, ich, ich muss weg, der Wart bleibt da Leon, Apfisult sind draußen das ist gut Mit Bären würden wir einen Fight so Geh mal weg, da kommt die Katelyn Oder gehen wir zu Caitlin? <lacht> das müssen wir doch schauen, die Katelyn kommt die Wo ist er da? <lacht> Shit Fuck Fuck oh, Da ist der Was? <lacht> <lacht> ja, ja, das ist low. Ja so Fiss. es Vergesst nicht, dass es Das mehr Schrank Sobald kannst du auch Leona holen. Ob ich der Damage der Auf hier meine. Ich nehme auch mehr. Ich dem den oder wir finden wenn sie reinlaufen, flüscht er Doppeln stimmt Die White schulte noch irgendwo rum hm, Das ist doch Das ist ganz zu so Sinn, Tügi XP zu geben, weil er ja insane viel Pipi hat also. so Das hört es schon Und jetzt Drake, Drake, Drake Da kommen wieder Und ich ulti nicht mehr ja, Ich auch nicht deine Minute Ich schon Und dem Red ist noch hart Schwer zu warten, ja. Die Flash. Leonard Flash. Leonard Flash. Leonard Flash. Jo, gibt's Flash. Ich Ich hätte, ich, dran. Dran. ich hätte drüber können mit dem Ding, ja. Ich komm von hinten zu. Ja, ich, ich komm von hinten. Ja, komm von hinten. Taxi kommt. Ja, das ist da auch halt dran. Das ist wurscht. müssen deathen. So, ja, der ist ein Dürr Das Team! Gegner. Komplett mobiler Nexus. Rein, oder? Ja. Der zweite Nexus da zerstört zerstört. Was mache ich, oder? <lacht> genau, <Kumpel ausgestempelten. lacht> <lacht> okay, in ne? <lacht> <lacht> ah, oh, das, das ist halt das, nice. Ding, wenn du mit einer hättest, dann fühlst du dich halt wie der größte Gott. Oder? Ich okay. mein äh, Baumi, Baumi halt. Baumi. Zack, wir sind im Finale, break it. <lacht> <lacht> Ah, Bobby, wir spielen gegen die anderen Seiten, oder? Nee, na, stimmt. Yards, hey, ich weiß. Surprising. Ich auch. Ich hab' trotzdem am wenigsten Damage bei Far, oder? Nee, der Alex hat weniger, okay. Ja. Aber das ist nicht echt das Ding, du machst mit ordentlich so viel Damage. <lacht> aber, <lacht> aber halt. schau, äh, mit, mit. Baum. <lacht> Ich hab die ganze Zeit an, ich weiß gar nicht warum. Aber so war die 14.000 Heals sind schon okay. Ich mit Ohren Damage. Let's Game hab ich die 2-5. Ja, das ist richtig. Ja, dann spielen noch. Ja. Wenn wir Glück haben, kriegen wir das Team, was ich nur Gold versteckt, weil es gebufft worden. Nee, der war immer schon ganz okay.